Mein Name ist Bastian Ernst. In meinem Kurzvertrag geht es um Erfahrungen mit dem QGIS Enhancement Proposal Nummer 179. Über Paketierung, Abhängigkeiten, ungenutztes technisches Potenzial sowie die Notwendigkeit von fundierten Programmierkenntnissen bei der Benutzung von grafischen Anwendungen. QGIS Plugins werden primär in Python geschrieben. Sie sind dadurch Python-Module, jedoch keine Python-Pakete und fallen durch diese unscheinbare technische Unterscheidung, unnötigerweise weit hinter den heutigen Möglichkeiten des Pfeifen-Ökosystems zurück. qgis plugins könnten deutlich mehr, wenn man sie ließe, doch dies wirft eine Reihe an technischen Fragen auf, bei denen es einen gemeinsamen Weg im KUGIS-Projekt zu finden gilt. Meine ausführlichen Analysen und eine mögliche Lösung dokumentierte ich im Mai 2020 im qgis enhancement Proposal Nummer 179. Die darauf folgende nach wie vor andauernde Diskussion mit KUGIS-Entwicklern und Nutzern lässt sich für mich primär als äußerst lehrreich zusammenfassen. Mit diesem Vortrag möchte ich auf das Thema aufmerksam machen und zu einem Erfahrungsbericht sowie einer Diskussion in der gleichbetitelten Birds of a Feather Session heute um 11 Uhr einladen. Wahrscheinlich seid ihr Entwickler oder zumindest mit Programmieren rudimentär vertraut, wenn ihr euch auf diese Konferenz und speziell in diesen Vortrag verirrt habt. Gemessen an meinen Beobachtungen vergangener FOSS- und GIS-Konferenzen werdet ihr mit Linux wahrscheinlich mindestens vertraut sein. Ihr werdet den Begriff Deployment sicherlich schon einmal gehört haben und vielleicht löst er bei euch auch die eine oder andere durchaus emotionale Reaktion aus. Mit all dem seid ihr in der Welt der Geoinformationssoftware nicht der statistische Durchschnitt. Unsere Welt dreht sich nach wie vor um grafische Anwendungen, wobei Kommandozeilen oder Programmierungen eine sehr ungeordnete Rolle spielen. So tickt die Mehrheit des Zielpublikums, für das wir entwickeln, und das nicht selten kommerziell. Durch stetig wachsende Datensätze und immer rechenintensivere Fragestellungen verlieren native grafische Anwendung stetig an Bedeutung. Die Arbeit wird in Rechenzentren, die Bedienung in den Browser verlagert, zunehmend außerhalb unserer Kontrolle. Und das, obwohl es zumeist quelloffene Software ist, oft in Python geschrieben, die hierbei zum Einsatz kommt eine der wohl populärsten Programmiersprachen, die es momentan gibt. Obwohl sie als dynamisch typisierte und interpretierte Sprache durchaus kontrovers diskutiert wird, ist ihre signifikante Rolle nicht mehr zu bestreiten. Das Python-Ökosystem bietet Möglichkeiten für faktisch jede technische und wissenschaftliche Disziplin. Python-Pakete sowie entsprechende Werkzeuge sind für das ganze Spektrum an Computern erhältlich, von Embedded-Systemen bis hin zu High-Performance-Clustern und diversen Hardwarebeschleunigern wie Grafikkarten. Bemerkenswert ist, dass sich die meisten dieser Pakete einfach bedienen lassen und für sich genommen einmal installiert geringe Programmierkenntnisse erfordern. Gleichzeitig lässt sich QGIS durch in Python geschriebene Plugins ebenfalls einfach erweitern. QGIS ist eine oder genau genommen die Brücke zwischen den Welten. Es drängt sich eine eigentlich naheliegende Frage auf: Kann man QGIS mit all dem, was das heutige Python-Ökosystem anbietet, kombinieren? Anders formuliert, kann man mit einem zeitgemäßen, einfach zu verteilenden Software-Stack aus QGIS und Python wieder die gesamte Bandbreite an GIS-Aufgaben in einer nativen grafischen Anwendung abdecken? Die Antwort ist, frei nach Radio Eriwan, im Prinzip ja. Die beschriebene Form der Kombination von QGIS und Python ist zumeist äußerst technisch komplex und nur versierten Nutzern mit fundierten Kenntnissen über Softwareentwicklung und Deployment vorbehalten. Die Weitergabe einer entsprechenden Lösung an Dritten ist in den allermeisten Fällen kaum sinnvoll zu bewerkstelligen. Das Problem ist, oberflächlich betrachtet, einfach erklärt. QGIS-Plugins benutzen ihr eigenes, eingeschränktes Paketformat explizite Abhängigkeiten zu anderen reinen Pfeifenpaketen sind nicht vorgesehen, genauso wenig wie eine transparente Integration von relevanten Paketmanagern. Der mit QGIS 3.8 eingeführte Mechanismus zur Definition von Abhängigkeiten zwischen QGIS-Plugins lässt sich allenfalls als unausgereicht beschreiben. All dies ließe sich ändern, wobei eine etwaige Änderung jedoch in jedem Fall weitreichende durchaus als positiv zu wertende technische Konsequenzen für das gesamte QGIS-Ökosystem hätte. Die Diskussion eines etwaigen Lösungsansatzes mit den QGIS-Entwicklern hat gezeigt, dass überraschend viel grundlegender Aufklärungsbedarf über relevante Terminologie und betroffene Technologien besteht. Der durchaus naheliegende Drang, eine vermeintlich einfache Lösung zu finden, erschwert den Prozess. Die gleichnamige Birds of a Fest Session heute, Dienstag, den 8. Juni 2021 um 11 Uhr, soll ein Erfahrungsbericht und Austausch sein über das QCIS Enhancement Proposal 179 im Speziellen und Diskussionen in kommerziell orientierten Open-Source-Projekten im Allgemeinen. Ihr seid herzlich eingeladen. Falls ihr nicht teilnehmen könnt oder diese Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt seht, stehen euch auf der rechten Seite meine Kontaktdaten sowie ein Link zum betreffenden Verbesserungsvorschlag zur Verfügung. Vielen Dank you. <music>